Bei uns können Sie sich über unsere Aktionen und Initiativen und über unsere Projekte informieren. Im Fokus des liburi 2017 steht ein Projekt Wohnhaus Johanna in Hamburg altonon Eine Einrichtung für psychisch kranke Frauen, das von der Sozialdienst katholischer Frauen betrieben wird. Sie können aber auch am Gewinnspiel teilnehmen, testen Sie Ihr Wissen rund um die zehn Gebote und mit etwas Glück gewinnen Sie zwei Tickets für das Musical hinterm Horizont. Für unsere kleinen Gäste gibt es das Glücksrad mit Preisen, rund um die Ausstellung und kleinen schönen Geschenk.